Hallo NES-Freunde und NES-Freunden, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran das Original Tetris vom NES am PC in VR. Total verrückt. Wer kein NES-Game versäumen will, egal ob VR oder nicht, der kann da unten gleich mal abonnieren. Einen Daumen hoch da lassen ist natürlich auch nicht so verkehrt und lasst uns in den Kommentaren ein bisschen über Tetris quatschen. Doch genug, wie geht das eigentlich? Um das Original Tetris vom NES in VR zu spielen, braucht ihr eine VR-Brille. Überraschung, Überraschung. Und diese Software hier, die ich euch hier auch gleich mal verlinke. Lasst uns loslegen das Original Tetris vom NES in VR am PC auf der Oculus Rift. Wie bei Tetris am NES üblich, es ist ja das Original Tetris am NES. Es braucht auch die ROM und die ROM läuft hier gar nichts. Also, ihr müsst die ROM besitzen, um es spielen zu können. In VR Level nehmen wir 0, damit ich genug Zeit habe, hier euch das hier ganz genau zu zeigen. Ja, ähm, Steuerung funktioniert mit den VR-Controller wunderbar, gar kein Problem. So, aber jetzt werden wir das Ganze mal ein bisschen auf die Seite kippen und sieht doch auch wunderschön aus. Andere Seite, sehr gut. Können wir jetzt können es natürlich schwierig machen und das Ganze verkehrt spielen. Ich weiß zwar so nicht, warum man das tun sollte, aber man kann es. So, es ist echt schwierig. Zoomen wir wieder zurück. So, und was können wir natürlich noch machen, ist ähm, diese Perspektive hier einnehmen. Das ist eine der schönsten. Das passt nicht ausgezeichnet. Mal ein bisschen schräger vielleicht. Und ihr seht, ich bereite hier ein Tetris vor. Mal schauen, ob es mir gelingt. Das ist nicht die irgendwie die coolste Perspektive zum Spielen VR. Da könnten wir mal in die Kommentare hauen welches Tetris ist euer Lieblings-Tetris abgesehen von dieser hier natürlich wobei ich sag's euch gleich das ist hier, hier ist nicht meine Lieblingsversion. Bam. es natürlich auch sehr von oben so spielen irgendwie das ist ja irgendwie ganz schwierig das habe ich noch gar nicht ausprobiert Mal zu spielen hat auch irgendwie was Gut, tun wir noch ein bisschen rein und schauen uns die Steine an, die, die genau gemacht sind. <lacht> mal so ganz im großen Stein verfolgen, auch nicht schlecht. Ist irgendwie ziemlich crazy, <lacht> kann man machen. Macht nicht viel Sinn. Sieht aber irgendwie cool aus. Macht jetzt richtig Spaß. Also so, wenn man die richtige Perspektive für sich selbst gefunden hat einmal, macht es richtig Laune. Ähm, ich muss gestehen, ich hätte es ohne Let's Play nicht zu lange gezockt und schon viel zu früh aufgehört. Ich hätte hier das richtige Setup, die richtige Perspektive für mich sonst nicht gefunden. Also gebt dem Ganzen ein bisschen Zeit, experimentiert mit der Perspektive ein bisschen rum. Wenn ihr möglichst effizient Tetris spielen wollt, dann ist das sowieso nichts für euch. Es geht hier echt nur um den Spaß und um, um das Gefühl an VR und um die Faszination, diesen alten Klassiker hier in neuen Licht zu erleben super fein aus richtig nass ah, das war blöd ja also mit der perspektive macht nicht leichter die perspektive hier, die ich hier eingenommen habe also den riesigen diesen Ketris steinehaufen vor einem zu stapeln ist schon sehr lästig Ja, wenn man die richtige Perspektive für sich mal gefunden hat, macht das echt Laune. Bei mir ist es seltsamerweise diese komische Nah-von-unten-Perspektive. Könnt ihr mal in die Kommentare hauen, welche für euch die richtige ist? Oder welche ihr wahrscheinlich verwenden würdet? Aber natürlich muss man schon Tetris-Fan sein, um das feiern zu können. Wer nichts mit Tetris anfangen kann, ist hier fehl am Platz. Aber... Ich tippe mal drauf, wenn ihr euch das anschaut, seid ihr ziemlich Tetris interessiert. Ansonsten werdet ihr bestimmt nicht auf dieses Video gestoßen. Wenn ihr mehr sehen wollt, ähm ich freue mich übrigens immer über Abonnenten. Mehr Abonnenten ist immer gut. Und ich weiß, da draußen gibt's Leute, die mögen... Diese, diese alten Klassiker genauso gern wie ich. Macht richtig Laune. Ich gebe mal wieder zurück... ...an mich selbst. Ja, so sieht das Original Tetris in VR aus. Meine Lieblingsversion von Tetris ist Tetris 99 auf der Nintendo Switch. Ich bin gespannt, was eure Lieblingsversion ist. Für euch geht es jetzt gleich weiter mit lecker, lecker VR-Kost. Super Mario Bros. am NES, am PC, in VR, mit der Oculus Rift. Da oben könnt ihr gleich weiterschauen. Bis gleich.